So, Schöckli Aktivtage. Rodeln. Die erste. Ah, kann man nicht lenken oder so, gell? Du kannst du irgendwas <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Und? Sehr lustig.